Wieder, wieder, wieder, Wirklich wieder. jetzt! Das war so klar! Ja! Wolltest du ja! das war so runter, Das wolltest du ja! Du warst nicht da drin, ne? Wenn jemand fragt. Bitte. Ja. Herrschaften. Na Abend. In meiner Laufbahn aber ein Traktor? <lacht> ja, Das geben, ne? Mit, mit Musikanlage? Habe ich ja, das richtig Radio. gehört? Radio. Ja, klar. Ja, jetzt, jetzt mal jetzt hier mal im Ernst. Was, was macht ihr mit dem Traktor? Ja, <lacht> und <ist> die Southside. <lacht> ja, ich <lacht> wohne Traktor? hier. Ja, klar. Ich, ich ziehe von der Southside nach Palito. Ich fahre doch nicht hundertmal da hin und her. Ah, okay. Und den Traktor, ha, haben Sie eine Landwirtschaft, oder? Ja, ja, ich so arbeite man. auf der Farm. Ach so, haben Sie vom Chef ja. ausgeliehen, oder? Genau. Haben Sie ja, einen Traktorführerschein? Äh, noch nicht. Also LKW äh, kommt die Woche noch, die Fahrschule Sie, äh, ist da ziemlich den hinten dran. Ich Führerschein? Ja, den habe ich. Okay, cool. Ja, äh, okay, komisch. Also es ging uns jetzt <lacht> nur um die groteske Situation mit... Äh, <lacht> Äh, Rasenmäher <lacht> durch die Schaufseite. <lacht> ja, <ich> wurde <lacht> ja äh, so. ja, die ja. das ist halt schon sehr auffällig. Äh, ja, nur klar. ein kleiner Hinweis. Ne? Ja. Ähm, uns ist es jetzt egal, aber der Herr, der auf der Ladefläche ist, ne? sie ja. müssen sich ein äh, bisschen mehr hinsetzen bei der Fahrt. Also sie haben, klar. Das hat so ausgeschaut, als wenn sie da irgendwie sich im Stehen festgehalten haben. Das, könnt ihr ihn theoretisch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr alles klar okay. dann setze ich ja, mich ja. hin ja weil äh, es gibt seit kurzem gibt es einen äh, Präzedenzfall der besagt sobald ähm, die Gefahr ausgeht dass der Beifahrer verletzt wird gilt es schon als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und dann bewegen wir uns nicht mehr im Ordnungswidrigkeitenbereich sondern bei einer Straftat alles klar also so okay. als äh, Ohlala, vielen und so. Dank ja. Ja, wie gesagt, nur, dass sie da Bescheid wissen. Und äh, ja, viel Spaß noch mit dem Traktor. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Es ist halt, wissen Sie, das ist so, das ist so ein Moment, da denke ich mir einfach nur so, made my day heute. es ne? war jetzt halt <lacht> ja, schon das, wieder ein echt schöner Tag, nicht. aber das feiere ich jetzt gerade. Super, ja, freut, uns freut uns doch. Dann ja, überhaupt die Mucke dazu, das ist, das ist genial. <lacht> <lacht> Ich wünsche Ihnen noch eine schön schöne hat. Schicht.